Höre dir die Affirmation für mindestens 21 Tage am Stück an. Verstärke damit deine Gedankenfrequenz. Trinke ausreichend Wasser beim Anhören. Menschliches Gehirn besitzt die Kraft der Gedanken. Sie sind kreativ. Deine Gedanken erschaffen deine Realität. Hier sind sehr starke Affirmationen für Dein Volk. Denken Sie, dass Sie können. Runder in the Secret Ein Mensch ist nur das Produkt seiner Gedanken. Er wird, was er denkt. Mahatma Gandhi Ich bin ein glücklicher Mensch, das als erstes, Ziel, sich selbst verwirklichen, muss. Keine äußere Macht kann Einfluss auf dein Leben nehmen, es sei denn, du verleihst dir mit deinem Denken Kraft, du trägst die größte Kraft in sich. Das Gesetz der Anziehung wirkt immer, ob man das versteht oder nicht versteht. Das Anziehungsgesetz besagt, dass Gleiche das Gleiche anzieht und sich durch das Gleiche verstärkt. Ungleiches stößt sich ab. Das Stärkere bestimmt das Schwächere und gleicht es sich an. Jeder kann nur das anziehen, was seine derzeitige Schwingung entspricht.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 in der Lage mit meinem positiven Denken, um das tausendfache wirklich Wirkung meiner Worte zu manifestieren. Das Gesetz der Anziehung besagt, dass ich das erhalte, was ich anziehe. Das wirkliche Geheimnis der Macht ist das Bewusstsein der Macht. Gesetz der Anziehung Erkenne ich täglich durch die Situation und die Menschen um mich herum, die eine Resonanz senden. Alles, was ich denke, geht in Erfüllung. Durch die Bilder, die du im Geist entstehen lässt, ziehst du sie an. Ich bin voller Leben. Und voller Möglichkeiten. Ich bin dankbar für das, was ich bin und sein kann. Ich bin eine mächtige Kraft. Ich bin auf dem richtigen Weg für das Gute in der Welt. Ich bin würdig für die wunderbaren Dinge. Ich bin ein Entdecker.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 Ich bin erfolgreich, ich bin intelligent, ich bin kreativ, ich bin fit, gesund und durchtrainiert. Ich bin wertvoll, ich bin wichtig, ich bin verlässlich. Ich bin freundlich. Ich bin liebevoll. Ich bin noch zufriedener mit mir selbst. Ich bin respektvoll. Ich bin bescheiden. Ich bin sorgfältig. Ich bin positiv und voller positiver Gefühle wie Liebe.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 an was ich heute denke, erschafft meine Zukunft. Ich bin jeden Tag glücklich und beginne mit positiven Emotionen. Ich ziehe den ganzen Tag nur solche Menschen, Emotionen, Situationen in mein Leben und verändere und vermehre hier guten Zustand. Ich bin eine ambitionierte Persönlichkeit. Ich bin zu jeder Zeit zielbewusst. Ich bin ehrlich mit meinen Mitmenschen. Ich bin gerecht. Ich bin fair. Ich bin unvoreingenommen. Ich bin mutig. Ich bin souverän. Ich bin großartig und lobe meine Werke. Ich bin in der Lage, jede Anerkennung meiner Person zu genießen. Ich bin warmherzig. Ich bin intelligent. Ich bin geduldig.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 Ich bin vollständig von meinen Fähigkeiten überzeugt. Ich bin ein Selbstheiler und heile meinen Körper nun. Ich bin charismatisch und attraktiv. Ich bin eine schillende Persönlichkeit. Ich bin voller Leben und voller Möglichkeiten. Ich bin dankbar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 Meine Worte sind mächtig. Ich erschaffe eine glückliche Realität. Ich bin ein freier, mächtiger Mensch und ich gestalte mein glückliches Leben. Mein Leben ist wunderbar und schön durch das Geheimnis. Wichtig, dass du dich gut fühlst und dass du ein Signal an Universum bringst. Das Gesetz der Anziehung wirkt immer, ob du das verstehst oder nicht. Das Gesetz der Anziehung wirkt immer, ob ich an meine Vergangenheit, meine Gegenwart oder meine Zukunft denke. Das wirkt einfach immer, sobald die Gedanken fließen. Ich bin gewahr, meine Schöpfung. Ich bin in der Lage, mit meinem positiven Denken, um das zehnfache Wirkung, meine Worte zu manifestieren. Die Schöpfung findet immer statt, mit jedem Gedanken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 ist die Manifestation meiner Gedanken. Die Quantenphysik nähert sich dem Zentrum und der Geist formt alles, was ich mir bewusst mache. Ich bin Schöpfer meiner Gedanken. Ich erkenne meine Gedanken an meinen Emotionen. Ich bin ein Magnet der Dinge, die ich anziehe. Ich bin meine Wünsche würdig. Ich bin bereit zu empfangen. Ich liebe mein Leben. Ich gehe eine Tätigkeit nach, die mich voll und ganz erfüllt. Ich bin voller positiver Energie. Ich setze meine Vorhaben konsequent und mit Spaß um. Was ich mir vornehme, gelingt mir. Ich fühle mich reich beschenkt, auf allen Ebenen. Ich ziehe jeden Tag Kontakte in mein Leben mit der positiven Energie noch bereichern. Alle meine Projekte sind erfolgreich. Ich bin reich beschenkt auf allen Ebenen. Ich verwandle mein Inneres in ein Paradies. Ich erschaffe mein glückliches Weltbild. Ich bin dankbar für mein erschaffenes eigenes Universum. Ich denke vermögend. Ich bin reich. Ich habe das Glück und die Fülle. Ich kann Liebe geben und empfangen. Ich bin in der Lage, die Fühle zu manifestieren. Ich bin erfolgreich. Ich bin klug. Ich erreiche alles, was ich will.